Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smart Entwickeln Podcasts. Heute zum Thema Kanban Boards. Wir, nee, wir haben vor zwei Wochen über das Thema Prozesse oder Projekt gesprochen und haben gesagt, wir haben Prozesse, die man unterstützend in das Projektmanagement einbinden kann. Und wir haben letzte Woche über Visual Management gesprochen mit dem Fazit, dass wir in der Wissensarbeit viele unsichtbare Arbeitsschritte haben, die man sichtbar machen muss, damit man sie managen kann. Heute möchte ich das Thema Kanban Boards vorstellen, die David J. Anderson um die Zeit 2006, 2007 in seiner Zeit bei Microsoft und Corbis etabliert hat, herausgearbeitet hat und für den Bereich Softwareentwicklung genutzt hat. Er hat ein Buch darüber geschrieben, das heißt Kanban, der Link ist in den Show Notes. Ist auch in deutscher Übersetzung vorliegend. Wer auch andere gute deutsche Bücher lesen will, kann auch die Bücher von Klaus Leopold sich angucken. Einer der großen deutschsprachigen Gurus im Bereich Kanban. Kanban Boards sind einfache Möglichkeiten, einen Prozess zu visualisieren oder zu managen. Nehmen Sie einen Prozess, den Sie managen wollen. Das kann die Konstruktion von Komponenten sein, inklusive Teileeinführung bis hin zur ähm, Sichtung der Prototypenteile durch die Qualitätssicherung. Das kann aber auch ein Auftragsengineering eines Kundenauftrages sein oder da, wo Sie herkommen, Softwareentwicklung. Sie brauchen im Prinzip nur ein großes Whiteboard, auf das Sie die Spalten malen. Und für jeden Prozessschritt gibt es eine Spalte. Und alle Aufgaben, die durch den Prozess laufen, schreiben wir auf Karten und hängen diese Karten in die Spalte, wo dieser Prozessschritt gerade, wo dieses Arbeitspaket gerade im Prozess liegt. Damit haben wir eine Repräsentierung des Prozesses und eine Repräsentierung der Arbeitsvorräte. Und sehen relativ schnell und genau, wie viel Arbeit haben wir in der, in der Bearbeitung. Wo liegt die Arbeit? Wo müssen wir ran? Und der Charme an Kanban ist, dass es ein, eine, eine sehr einfache Methode ist, mit der sich gut anfangen lässt. Und David J. Anderson hat auch ganz klar gesagt, wer ein kanban Board einführt, muss nicht erstmal seine Prozesse aufräumen, sondern fängt erstmal mit dem an, was er macht. Er sagt immer, start with what you do. Und entwickelt sich von dort an weiter. Wenn man das mal macht, einen Prozess mit seinen Prozessschritten aufzeichnen und dann dokumentiert, welche Arbeitsschritt alle in der Pipeline sind, dann kommt man relativ schnell in eine Überwältigung. Eine Überwältigung, weil sehr sehr viele Arbeitspakete in dieser Pipeline stecken und sich schnell der Eindruck vermittelt, dass wir mit der Informationsflut auf dem Kanban Board eigentlich nichts anfangen können. Spannenderweise ist das nichts Schlechtes, sondern etwas Gutes, weil es uns zeigt, wie schlecht der Prozess bisher gemanagt wurde und wie sehr wir den Prozess bisher damit überfordert haben, dass wir immer noch mehr Themen und noch mehr Themen und noch mehr Themen reingequetscht haben. Denn man muss wissen, dass jede Karte, die an dem Board hängt, letztendlich ein Ball ist, den wir gleichzeitig in der Luft haben. Und wie viele Bälle wir auf einmal in der Luft haben, sehen wir jetzt das erste Mal. Unser Ziel wird sein die Prozesse fertig durchlaufen zu lassen, die Bälle zu landen, sicher zu fangen und den Benefit, den wir von dem Prozess haben wollen, auch tatsächlich einzuführen. Eine der Grundregeln dabei bei Kanban Boards ist Start Finishing, Finish Starting. Also fang an, die Sachen fertig zu machen und hör auf, neue Sachen zu starten. Denn das, was uns diese Überwältigung zeigt, ist, wir haben geradezu viele Bälle gleichzeitig in der Luft, wir machen geradezu viel gleichzeitig. Und wir müssen eigentlich erstmal die Pipeline leer machen, bevor wir neue Themen anfangen. Was auch völlig logisch ist, weil jede Karte auf dem Board ist ein Arbeitspaket, in das wir schon Zeit und Energie in den vorderen Schritten reingesteckt haben, was aber noch nicht fertig ist und wo wir den Nutzen noch nicht haben. Das heißt, jede Karte steht für... Angekaute Aufgaben, teilweise fertiggestellte Aufgaben, die noch keinen Nutzen erbracht haben, wo wir aber schon Arbeit reingesteckt haben. Also, je weniger Karten an Bord hängen, desto weniger sind wir in Vorleistung gegangen und desto besser stehen wir da. Kennen Sie das? Sie kommen auf einen Kollege zu und fragen, ich habe dir doch vor einer Woche das und das gegeben, was ist denn da der Stand? Und die Antwort ist, ich habe schon angefangen und Sie gehen beruhigt wieder weg. Der Kollege hat die Arbeit angenommen und hat sie angefangen? Ich will da ihr Mindset ein bisschen ändern. Ich will, dass sie das beunruhigt. Ich will nicht, dass der Kollege sagt, ich habe schon angefangen. Weil das heißt nur, dass er noch einen Ball zusätzlich in die Luft geworfen hat. Ohne ein, eine Informationsquelle wie das kanban bord sehen wir das nicht. Jetzt so würden wir das sehen. Er müsste eine Karte zusätzlich ans Board hängen. Warum soll sie das beunruhigen? Naja, wenn jemand schon angefangen hat, dann hat er Arbeit in etwas gesteckt, was andere Arbeitspakete davon abgehalten hat, fertig zu hören. Der Trick ist, fertig machen. Richtig fertig machen. Schauen wir uns vier Arbeitspakete an. Die Gesamtarbeitszeit, ob ich die Sachen gleichzeitig mache und hin und her springe und, und mal das eine, mal das andere mache, oder ob ich die vier Arbeitspakete nacheinander mache, ist eigentlich die gleiche. Kleine Unterschiede beim Multitasking mit dem, hin und her schalten und ich muss ja mir wieder einen kopf machen wo bin ich denn gerade in der aufgabe die ich eben noch vernachlässigt habe aber im großen und ganzen ist es doch so wenn ich wenn ich vier arbeitspakete habe dann kann ich an allen ein bisschen arbeiten oder ich mache die schön nacheinander in summe wird sich die bearbeitungszeit wenig ändern aber wenn ich die sachen sauber der reihe nach mache dann haben die arbeitspakete die früher fertig sind den großen vorteil dass sie früher fertig sind ich gewinne also was aber nicht heißt dass die hinteren Arbeitspakete zwangsweise jetzt später kommen. Nee, die Gesamtzeit, um die vier Aufgaben zu bearbeiten, ist groß und ganz die gleiche. Jetzt könnte man sagen, die späteren Pakete haben keinen, haben wenigstens keinen Nachteil, aber ich bin der Meinung, dass sie sogar noch einen Vorteil haben. Nämlich spätere Arbeitspakete starten später und starten deswegen häufig mit besseren Informationen, als wir sie gehabt hätten, wenn wir sie früher angefangen haben. Sei es, weil wir ähnliche Aufgaben irgendwo schon gemacht haben und jetzt ein, ein Template benutzen können oder, oder, oder. Das heißt, das sequenzielle Arbeiten macht eigentlich nur Vorteile. Aufgaben, die früh dran kommen, sind früher fertig. Und Aufgaben, die später dran kommen, haben den Vorteil, dass sie später gestartet sind und auf einem besseren Wissensstand starten. Warum machen wir das denn nicht? Das ist häufig in einer Verwirrung zwischen dringend und wichtig begründet. Und? in einer mangelnden Transparenz der Prioritäten. Sodass die Mitarbeiter ein schwammiges Gefühl haben davon, was jetzt passieren muss. Und sich treiben lassen von den Triggern, die sie kriegen. Den Zwischenfragen. Hast du schon angefangen? Bist du schon fertig? Wo stehst du? Und diese Trigger nutzen, um von einem Thema zum anderen zu springen. Ein Stück weit auch mangelnde Disziplin. Solche Sachen werden sichtbar auf dem Kanban-Board. Und die helfen uns, eine klare Priorisierung zu bringen und die helfen uns, die Arbeitspakete nacheinander zu machen. Was dann bleibt, ist eine relativ schlanke Pipeline, in der bearbeitet wird, verbunden mit einer Warteschlange, in der die Dinge vor der Bearbeitungsschleife warten. Und das Schöne an dieser Warteschlange ist, wir haben in keines von den Projekten, die in der Warteschlange sitzen, Zeit investiert. Das heißt, sollte sich eins erübrigt haben, können wir es verlustlos streichen. Sollten sich die Prioritäten ändern, können wir einfach die Prioritäten ändern. Wir können die Warteschlange umsortieren. Und wir können die Warteschlange auch benutzen, um mit unseren Auftraggebern zu reden. Es ist vor allen Dingen sinnvoll, wenn wir mehrere Auftraggeber haben, dann kann man mit diesen mehreren Auftraggebern mit der Warteschlange diskutieren, was in welcher Reihenfolge bearbeitet werden soll und muss das nicht mehr selber machen und kriegt dann auch nicht mehr von allen Seiten Haue dafür, dass man zu spät ist. Das heißt, ich plädiere hier für einen bewussten Priorisierungsschritt und wir halten nachher auch die Priorisierung über den ganzen Prozess ein. Man kann die Kanban-Boards noch ein bisschen anpeppen. Wir haben das damals gemacht im Engineering mit Farbe der Karten nach Fälligkeit. Das war für den Vorgesetzten super praktisch. Da konnte man reingehen in den Raum, guckte nur auf das Board und stellte fest, ups, wir haben aber noch viele Aufträge, die diese Woche fertig werden müssen. Da muss ich mal nachfragen. Oder? Es ist Donnerstag und wir haben schon alle Aufträge für diese Woche fertig. Sehr entspannt. Ich muss das Team noch nicht mehr ansprechen. Es sei denn, das ist ja durchaus sinnvoll, ich will es loben. Natürlich können die Daten, können die, können die Karten auch, auch noch mehr Informationen tragen. Es muss nicht nur das, das Thema draufstehen oder der Kunde oder sowas, sondern auch Termine, Fälligkeiten. Sowas hilft, auf die Schnelle am Bord alle Informationen bereit zu haben und den Überblick zu behalten. Was sich auch bewährt hat, sind Mitarbeiter-Avatare, also Magneten, wo die Namen oder Gesichter von den Mitarbeitern drauf sind, die dieses Arbeitspaket gerade in der Mache haben. Weil wenn man die Frage hat, wo ein Arbeitspaket steht, dann geht man ans Board und dann sieht man das Arbeitspaket da, wo es steht und dann sieht man den Mitarbeiter, der damit betraut ist und dann weiß man, wen man fragen muss. Und man muss sich nicht durchfragen und die anderen von der Arbeit abhalten. Das Kanban-Board ist so ein bisschen der erste Schritt weg von Aufgabe managen und die Aufgabe durch den Prozess begleiten hin zu den Prozess managen und verstehen, wo es gerade hängt oder welcher Arbeitsprozess gerade Ärger macht. Wenn man mit einem Board arbeitet, dann ist man noch relativ stark fokussiert auf die einzelnen Aufgaben, die über das Wort wandern. Aber man fängt an, einen Überblick zu kriegen über die Prozessperformance. Man fängt an, einen Überblick zu kriegen über die Auslastungssituation. Man fängt an, einen Überblick zu kriegen, wie gesund oder ungesund der Prozess ist. Und das ist ein wichtiger Entwicklungsschritt weg vom händischen Managen der Aufgaben hin zum Managen des Prozesses, damit die Aufgaben fließen und keine Management-Attention mehr brauchen. Das Spannende ist auch, wenn man zum Beispiel dringende Themen mit einem Goldsternchen markiert oder mit einer roten Karte darstellt, dann wissen alle Mitarbeiter, hier ist ein dringendes Thema, das muss schnell bearbeitet werden. Das kann man dann an jeder Station priorisieren. Und solche dringenden Themen laufen dann, wenn sie einmal entsprechend priorisiert wurden, ohne dass da jemand hinterherrennen muss, schnell durch das System durch. Das heißt, ein gut designtes Kanban-Board mit einem Team, das sich an die Regeln hält, stellt ein System dar, das sich ein Stück weit selber führt, entlastet die Führungskraft. Und nicht nur entlastet es die Führungskraft, sondern die Mitarbeiter fühlen sich auch freier, die können sich die Arbeit selber untereinander einteilen, sie können sich selber organisieren. Insgesamt ein Schritt zu einem reiferen Führungsmodell. Nächste Woche reden wir über das Continuous Flow Diagramm, Durchflussdiagramm auf Deutsch. Ein Diagramm, das dabei hilft, einen durch ein Kanban-Board visualisierten Prozess noch übersichtlicher zu managen und es als Frühwarnung für Kapazitätsengpässe dienen kann. Das ist also noch ein weiterer Schritt Richtung Prozessmanagement weg